Auf dem Weg in die All Electric Society spielt die Sektorenkopplung als Schrittmacher eine wesentliche Rolle. Beim diesjährigen DKE Innovation Campus haben wir attraktive Keynotes, Workshops und Diskussionen rund um dieses Themenfeld für Sie vorbereitet. Ich lade Sie persönlich ein, werden Sie Teil unserer Mission Zukunft am 28. Juni im Kap Europa in Frankfurt am Main. Ob live vor Ort oder live im Stream, wir freuen uns auf Sie. Oh, oh, oh, oh,